Okay, schön, dass ihr alle da seid. Sorry für die kleine oder größere Verzögerung. Ich bin Johanna und mein Thema ist Usability. Falls ihr Fragen habt oder irgendwas nicht versteht, ich irgendwelche Wörter benutze, die ihr nicht kennt und die auch nicht gleich erklärt werden, dann sagt gerne Bescheid und meldet euch. Genau, ich würde zuerst anfangen mit der Frage, was ist Usability eigentlich? Und da komme ich zuerst mit einer Übersetzung. Das ist Benutzerfreundlichkeit und Gebrauchstauglichkeit von einem Produkt oder von einem System. Das kann so meine Flasche sein oder es kann... Das Betriebssystem sein, mit dem ihr die ganze Zeit arbeitet oder es kann eure Brille sein, das ist alles so, jedes Produkt hat irgendwie eine Usability und ähm, die setzt sich zusammen aus, Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit. Vielleicht habt ihr die Begriffe schon mal gehört, Effektivität heißt, kann ich die Aufgabe, die ich damit lösen möchte, lösen, ja oder nein, Effizienz heißt, wie gut, also wie schnell ich sie lösen kann und Zufriedenheit heißt, wie gut es sich für mich anfühlt. Also habe ich währenddessen, fühle ich mich gut, fühle ich mich selbst empowered, habe ich das Gefühl, ich kann ja eigentlich gar nichts und werde irgendwie nur so durchgeleitet. Genau. Die kann man auch messen, diese drei Attribute. Nämlich, ich habe mir so ein paar Sachen aufgezählt, man kann ähm, schauen, wie viele Fehler eine Person macht, also Fehler, wenn sie ein Produkt benutzt, wie oft sie auf einen Button klickt, der nicht funktioniert oder wie oft ähm, sie generell einen falschen Weg benutzt. Man kann gucken, wie viele ähm, Aufgaben eine Person mit dem Programm korrekt lösen kann. Genau. Wenn man über Effizienz redet, dann heißt das, dass man zum Beispiel die Zeit messen kann oder generell messen kann, wie oft muss eine Person klicken, bis ähm, sie eine bestimmte Aufgabe erfüllt hat. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich eine Aufgabe mit zwei Klicks erledige, ist es viel leichter, als wenn ich sie mit 100 Klicks zum Beispiel erledigen kann. Genau. Und Zufriedenheit kann man messen mit Fragebögen. Da kann man Leute währenddessen, äh, also kann man danach fragen, hey, wie viel... Ähm, also wie fandest du das eigentlich? Hat sich das gut für dich angefühlt oder hat sich schlecht für dich angefühlt? Man kann währenddessen ähm, zählen, wie oft die Person zum Beispiel flucht oder wie oft sie den Rechner gegen die Wand schlägt oder solche Dinge. Da kann man ähm, sehr kreativ sein. Oder man kann fragen, hey, wenn du jetzt dieses Programm zur Auswahl hättest oder fünf andere, für welches davon wirst du dich eigentlich entscheiden? Genau, aber eigentlich ähm, lässt sich Usability oder auch ein gutes Interface auch so beschreiben, ein schlechtes Interface ist, wie ein Witz, wenn du ihn erklären musst, ist es einfach nicht gut. Also eine Person sollte bei guter Usability intuitiv, das ist so ein wichtiges Wort in dem Kontext, sofort selber wissen, wie sie etwas benutzt und ich muss, sollte es ihr nicht lange erklären müssen, wie es funktioniert. Jetzt zum Beispiel diese Lichtschalter an der Seite. Ich habe selber zwei Schalter vor meiner Wohnungstür und die sehen genau gleich aus. Auf dem einen Schalter ist noch so ein kleines Lämpchen und der eine ist für Licht und der andere ist für die Klingel zuständig. Aber dieser Lichtschalter, dieses kleine Symbol, das für Licht sein soll, das könnte auch eine Klingel sein, theoretisch. Schlechte Usability. Ich wohne da seit vier Jahren. Ich drücke abends manchmal immer noch auf den falschen Schalter. Und je nachdem, ob meine Mitbewohnerin gerade schläft oder nicht, ist es sehr unangenehm. Genau, ich habe noch ein zweites Beispiel von ähm, schlechter Usability mitgebracht. Vielleicht die Älteren unter euch kennen das noch, sticks. Eigentlich haben sie so zwei Seiten, mit denen man sie theoretisch reinstecken kann. Schon eine davon funktioniert und trotzdem muss man sie meistens dreimal in den Computer reinstecken, bis man die richtige Seite gefunden hat. Das kann man natürlich viel leichter machen, indem man das zum Beispiel rund designt und man einfach das von allen Seiten aus reinstecken kann. Das ist eine viel bessere Usability. Aber Usability ist nicht so etwas, was für jede Person gleich ist, sondern ich habe vielleicht ein ganz anderes Verständnis von Usability als zum Beispiel meine Oma oder meine kleine Nichte oder vielleicht ihr, vielleicht haben Menschen, die sehr technik technikaffin sind, ein ganz anderes Verständnis von, davon, was gut usable ist, als eine Person, die das erste Mal vor einem Rechner sitzt. Genau, ich habe das schon mal so aufgezählt, Kinder zum Beispiel, die vielleicht einen großen Bewegungsdrang haben, sich nicht lang konzentrieren können und die noch nicht lesen können, für die sind ganz andere Sachen wichtig bei Usability als für erwachsene Personen. Oder wenn ähm, Menschen eine ähm, Sehschwäche haben, zum Beispiel Rot-Grün nicht unterscheiden können, dann muss man da auch darauf achten, wie ich ein Interface designe. Außerdem geht es auch darum, in welcher Sprache design ich eigentlich, wer kann es dann verstehen, wer kann das Ganze lesen, was, sind, was versteht die Person eigentlich unter bestimmten Worten, haben wir da so ein gleiches Verständnis von. Es geht natürlich auch darum, nutze ich eine, eine, zum Beispiel eine ähm, Software auf einem mobilen Gerät oder nutze ich das auf meinem Laptop oder auf meinem PC zu Hause. Das sind dann auch verschiedene quasi Ansprüche an Usability oder ähm, bin ich eher so der analoge Typ oder bin ich der digitale Typ? Das können auch Unterschiede sein. Dann gibt es natürlich auch die Frage, ist eine Person gerade gut drauf, wenn sie ein Produkt benutzt oder ist sie schlecht drauf? Ist sie generell eher traurig oder geht es ihr immer gut? Das sind auch verschiedene Ansprüche. Dann, ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, kann eine Person eigentlich lesen oder nicht? Wenn ich zum Beispiel was designe, wo ich ein Ticket ausdrucken muss, und die Person, die ich das Ganze gebe, hat keinen Drucker zu Hause, dann ist das schlecht. Das heißt, ich muss auch immer gucken, dass ich verschiedene Optionen ähm, anbiete für Menschen, je nachdem, was sie gerade zu Hause haben. Ähm, vielleicht sollte ich auch gucken, wie viel Akku das Produkt zieht, das ich gerade designt habe. Ich sollte gucken, ob vielleicht währenddessen ein Ton abgespielt werden muss, ob der Person währenddessen Kopfhörer braucht. Ähm, wie viel generell, wie viel Internet ich eigentlich brauche, um was zu benutzen. Also funktioniert eine Webseite auch in dem Gebiet, wo sehr schlechtes Internet ist. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die ähm, Google-Suchseite. Die lädt nämlich ungefähr in jeder Pampa, weil die so super easy designed ist, weil es so ganz wenig Daten braucht, um die anzuzeigen. und wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, die Amazon-Seite laden will, dann braucht es schon viel mehr Daten. Genau, und ich sollte überlegen, wie alt die Person ist, für die ich eigentlich designe. Also zur Usability gehört... Viel mehr zum Beispiel, da, also das, was ich gerade beschrieben habe, das gehört so zum Punkt Inclusive Design und Accessibility. Also für, deswegen immer bedenken, für wen Design, nicht eigentlich das Produkt, das ich gerade mache. Dann die eigentliche Frage, warum ist Usability wichtig? Gute Usability macht Menschen glücklich und genau das wollen wir. wir. Wollen, dass Menschen irgendwie besser leben können mit dem Produkt, das wir gemacht haben. Und wenn ich mich nicht viel ärgern muss über Sachen, wenn sie schnell gehen, dann ist es einfach viel besser für mein Produkt und Menschen sind zufrieden. Schlechte Usability führt zu Frustration. Ihr wisst es vielleicht selber, wenn ich irgendwie was benutzen möchte, was nicht so funktioniert, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, keine genaue Anleitung dabei ist, dann führt es einfach zu sehr vielen negativen Gefühlen. Genau das Gegenteil von dem ersten Punkt. Menschen nutzen gerne Dinge mit guter Usability, das heißt, wenn ihr irgendwie was entwickelt, dann wollt ihr auch, dass möglichst viele Menschen das benutzen, dass es irgendwie auch erfolgreich ist und viele Leute von dem profitieren, was ihr gemacht habt. Und dabei kann gute Usability weiterhelfen, wenn Menschen auch anderen Leuten erzählen, hey, ich habe das und das benutzt, und es hat total viel Spaß gemacht und das ging total easy. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass euer Produkt oder eure Software erfolgreich ist. Außerdem oft vernachlässigt gute Usability macht Systeme sicher. Ich weiß nicht, mir passiert das zum Beispiel auf Amazon total oft, so, dass ich ähm, mir ein Produkt anschaue und es eigentlich noch gar nicht kaufen will, zum Beispiel bei Filmen, und dann klicke ich versehentlich den falschen Button und zack, habe ich das, das, also das Produkt schon gekauft oder den Film schon gekauft und eigentlich wollte ich das gar nicht. Das ist jetzt natürlich ein sehr Low-Level-Beispiel für ähm, schlechte Usability, aber ähm, Usability gibt es zum Beispiel auch bei Zügen oder bei Atomkraftwerken oder bei Autos und da ist natürlich schlechte Usability, hat dann viel, eine viel größere Tragweite. Vielleicht lest ihr manchmal in den Nachrichten, dass ähm, ein Unfall passiert ist aufgrund von menschlichem Versagen. Ich glaube eigentlich sowas wie menschliches Versagen, das gibt es eigentlich gar nicht. Das war einfach schlechte Usability, weil das System die Person bei der Aktion oder der Aufgabe nicht so unterstützt hat, wie die Person es gebraucht hätte. Das heißt, gute Usability kann Menschenleben retten, kann ähm, Berufe viel sicherer machen und kann uns alles, allen das Leben viel einfacher machen. Genau, jetzt hoffe ich, ihr seid alle wahnsinnig motiviert, die Usability in euren Produkten, in eurer Software, euren ähm, Systemen viel besser zu machen. Und da gibt es natürlich, das ist so ein eigenes Wissenschaftsfeld, das ist ein eigenes Berufsfeld, aber ich habe versucht, so ein paar Sachen mal runterzubrechen, die euch vielleicht in eurem Alltag oder in eurer Entwicklung weiterhelfen könnten. Und die erste Frage, die ihr euch da stellen solltet, ist, wer soll das Programm nutzen? Ich habe auf den Folien davor schon mal so ein paar Beispiele geliefert an ähm, Punkten, wo man sich Gedanken darüber machen kann. Ähm, und es ist auch hier bei euren ähm, Projekten total wichtig, dass ihr euch überlegt, wer ist eigentlich die Zielgruppe? Möchte ich eine mobile App haben oder möchte ich eine, ähm, ähm, quasi eine Software für den Laptop haben? Möchte ich dabei Ton benutzen? Wie groß soll es eigentlich geschrieben sein? Dass Leute das auch wirklich lesen können. Genau. Außerdem total wichtig, oft vernachlässigt, welche Aufgabe soll eigentlich damit gelöst werden? Das heißt, ihr könnt euch Use Cases überlegen, Aufgaben, die die Person besonders oft mit eurem Produkt, eurem System lösen sollt und könnt versuchen, die möglichst prominent zu platzieren bzw. möglichst einfach zu machen, also Interaktionswege kurz zu halten und generell zu überlegen, mit welcher Erwartung geht die Person denn an mein Produkt oder an mein System gerade ran und dann versuchen, diese Erwartungen zu erfüllen. Genau, Indem ihr, ihr könnt das auch ähm, messen, indem ihr zum Beispiel die Interaktionswege messt. Also ihr könnt euch zum Beispiel drei Use Cases, drei Aufgaben definieren, die mit eurem Produkt erfüllt werden können sollen. Und könnt dann mal messen, wie lange ihr selber braucht, um die ähm, Aufgaben zu erfüllen. Und könnt dann zum Beispiel eure Teammitglieder auch mal fragen bei euren Entwicklungen, wie die das Ganze lösen würden. Und könnt gucken, ähm, wie ihr möglichst kurze Interaktionswege hinbekommt. Genau, dabei ganz wichtig, ähm, ihr selber seid natürlich auch eine geeignete Person, um euer System zu testen, aber viel besser sind die tatsächlichen Nutzer. Also falls ihr auch Teil davon seid, von dieser Stichprobe oder von der Nutzermenge, dann könnt ihr das klar auch testen. Aber wenn ihr zum Beispiel eine App für Senioren mit Demenz entwickeln wollt, dann macht es vielleicht gar nicht so viel Sinn, so ähm, als Jugendlicher so eine App zu testen und zu überlegen, wie das für Senioren sich eigentlich anfühlt. Sondern ihr müsst dann tatsächlich zu den Leuten hingehen, müsst auf die Straße gehen und die Leute fragen, wie sie das eigentlich finden. Und dabei auch ganz wichtig, lautes Denken. Also wenn ihr Leute habt, die euer ähm, System benutzen, dann könnt ihr ihnen einfach davor sagen, hey, ähm, ich würde jetzt dabei zugucken, wie du die und die Aufgabe mit dem System bewältigst, bitte. denkt doch dabei einfach laut. Und klar, manchen Menschen fällt es ähm, so ein bisschen schwieriger, ihre Gedanken, ihre Fragen zu äußern, aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr die Menschen ermutigt und ihnen ein gutes Gefühl gebt, weil es erstens total Witzig ist oft und auch sehr hilfreich ist, weil ihr dann quasi auch die Breakdowns, die Key-Elemente, die größten Usability-Fehler sofort findet, weil das auch die Sachen sind, die die Menschen währenddessen durch den Kopf gehen. Und wenn die Person einfach nur da sitzt und so still vor sich hinklickt, dann wisst ihr ja gar nicht, was zum Beispiel das Zögern oder das Innehalten bedeutet. Es kann ja heißen, dass die Person nochmal länger darüber nachdenken muss, weil sie es nicht verstanden hat. Oder das kann heißen, dass die Person die Farbe total interessant fand und sich gefragt hat, warum der Button die Farbe hat. Oder die Person denkt gerade an ihr Mittagessen, weil sie Hunger hat. Oder <lacht> dass sie irgendwie traurig ist, weil vor zwei Tagen was sowas passiert ist, das wisst ihr alles nicht. Deswegen ist es lautes Denken eine total hilfreiche Sache. Genau, ich habe gerade schon ähm, so ein bisschen von Usability tests gesprochen. Die Frage ist natürlich, die Frage, die wir uns auch immer stellen in der täglichen Arbeit. Ähm, ist immer, wie man möglichst viele Usability-Probleme findet. Und ähm, dafür habe ich diese kleine Grafik mitgebracht. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass jeder graue Punkt ein Usability-Problem ist. Die großen Punkte sind vielleicht ein bisschen schlimm, größere ähm, Probleme als die kleinen Punkte. So also große Probleme können zum Beispiel sein, die Person versteht nicht, wofür die Seite eigentlich da ist. Sehr schlecht. Kleine Punkte können sein, der Person gefällt die Farbe nicht und deswegen ist ihr Zufriedenheitswert sehr schlecht. Also der erste Punkt wäre ein gravierender Usability-Fail, also ein großes Usability-Problem und der letztere vielleicht eher ein kleineres zu vernachlässigendes Problem. Möglichkeit 1. Genau, so rum. Möglichkeit 1. Ihr führt einen Usability-Test durch, ihr ladet acht Leute ein und die Leute ähm, testen quasi euer Programm oder euer System, dann machen währenddessen lautes Denken und dann findet ihr vielleicht so fünf Fehler. Das ist natürlich eine Möglichkeit und dann habt ihr am Ende fünf Probleme gefunden und seid schon mal happy, weil dann habt ihr auf jeden Fall die größten Probleme mit diesen acht Leuten identifizieren können. Viel besser allerdings ist Möglichkeit zwei, ihr ladet zum ersten Test vielleicht drei Leute ein oder vier Leute, Versuchspersonen sind immer so ein rares Gut, weil Leute haben halt nicht immer so viel Bock, so viel Zeit zu investieren, deswegen muss man sie überreden und ihnen Schokolade geben oder solche Dinge oder ihnen sagen, hey, ich teste übrigens auch dein Produkt, wenn du mein Produkt testest. Und wenn ihr zum ersten Test drei Leute einladet, dann ist so die Erfahrung, dass diese ersten drei Leute so die drei größten Usability-Probleme finden, aber halt die kleineren nicht, weil die größeren überwiegen ja. Und wenn ihr dann noch einen zweiten Test durchführt, dann und nochmal drei Leute einladet, am besten andere Leute und quasi die ersten Probleme schon gefixt habt, dann finden die anderen drei Leute halt nochmal viel andere, kleinere Usability-Probleme, die euch aber, wenn ihr nur einen Test durchführt, wo die Leute sich eben auf die großen Probleme konzentriert haben, gar nicht findet. Und wenn man quasi zwei Tests durchführt mit so vielleicht sogar weniger Versuchspersonen, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass man mehr Probleme findet und genau das wollen wir ja haben. Genau deswegen meine Empfehlung, eher kleinere Stichproben und eine iterative Testung. Also immer wieder neu testen und währenddessen halt Sachen fixen und besser machen. Genau, dann eine kleine Zusammenfassung. Gute Usability sorgt dafür, dass Menschen eure Software gerne benutzen. Das ist genau das, was wir irgendwie wollen, wenn wir viel Arbeit und Liebe oder ein ganzes jugendhakt in ein Projekt investiert haben. Zweiter Punkt, während und nach der Entwicklung solltet ihr die Usability evaluieren. Also es macht, wie schon gesagt, gar keinen Sinn, wie zwei Monate lang zu, ähm, zu ähm, entwickeln oder ein ganzes Wochenende lang zu entwickeln und am Schluss zu fragen, hey, wie finden ihr das eigentlich? Sondern es macht viel mehr Sinn, mal zwei Wochen zu entwickeln, dann was zu testen, wieder zwei Wochen zu entwickeln und wieder zu testen und nicht erst alles ganz am Schluss zu machen. Dabei bedenken lieber viele kleine Tests als einen großen und währenddessen die Sachen iterativ weiterentwickeln. Außerdem sehr wichtig, Usability ist nicht für alle Leute gleich. Es kommt auf das Alter an, es kommt auf den Hintergrund an, es kommt auf an, was für Erfahrungen die Leute schon mit ähm, Technik gemacht haben. Es kommt auf die Motivation und die Erwartung an, mit der Leute an das, euer Produkt rangehen. Außerdem vielleicht der wichtigste Punkt, das Ganze nicht im kleinen Kämmerchen machen, nicht nur im Raum Katze, Bär oder Hase bleiben, sondern rausgehen mit eurem Produkt und andere Leute fragen, wie sie es eigentlich finden und die Nutzer mit in die Entwicklung mit einbeziehen. Weil vielleicht haben sie ja ganz andere Bedürfnisse, ganz andere Vorstellungen, ganz andere Ideen auch als ihr. Ihr wisst vielleicht selber, wenn man zu zweit so ein Brainstorming macht, dann kommt man auch viel weniger Ideen, als wenn man das zu zehn macht zum Beispiel. Genau, deswegen redet mit euren Nutzern. Und damit bin ich eigentlich auch schon am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.